Atemberaubende Skylines, luxuriöse Autos, wohin das Auge reicht und ein Hochhaus reiht sich an das nächste. Herzlich willkommen zur Cityscape Masterclass aus Dubai. Wir haben keine Kosten und Mühe gescheut, sind alle zusammen nach Dubai geflogen und haben dort ein sehr aufwendiges, sehr unterhaltsames und ein sehr lehrreiches Videotraining zum Thema Cityscape produziert. In insgesamt 13 Lektionen lernst du, wie ich fotografiere, wie ich die Kamera einstelle. Du kannst mir on location direkt über die Schulter schauen. Und später dann auch die Nachbearbeitung am Rechner kannst du eins zu eins mitverfolgen, von A bis Z, von der RAW-Entwicklung bis hin zum Final Touch in Photoshop. In der Nachbearbeitung behandeln wir viele verschiedene Techniken, angefangen bei der simplen RAW-Entwicklung bis hin zu Profitechniken wie Luminanzmasken. Du erhältst natürlich auch alle RAW-Files kostenlos mit dazu, damit du direkt im Video mitüben kannst und das Ganze wirklich Schritt für Schritt einzeln nachvollziehen kannst, was ich da mache. Mit einer Gesamtspieldauer von über 6,5 Stunden alleine das Videomaterial bekommst du einen tiefen Einblick in das Thema Cityscape-Fotografie. Ich zeige dir viele verschiedene Themen, viele verschiedene Techniken, die man nutzen kann und viele verschiedene Ideen, die man auch einsetzen kann, wenn es darum geht, Städte zu fotografieren. Zusätzlich zu diesem Training wird es auch noch eine separate Facebook-Gruppe geben, wo nur Leute rein können, die dieses Training auch erworben haben, die dann nochmal Fragen stellen können, falls noch welche übrig sind und diese dann natürlich auch von mir beantwortet werden. Trotz der Fülle an Informationen und wertvollen Tipps, die ich hier auf diesem Videotraining weitergeben möchte, haben wir uns dazu entschlossen, dieses Training eben nicht so teuer zu machen, dass es sich wirklich nur die Berufsfotografen leisten können, sondern auch jeder Anfänger. Zu einem Einstiegspreis von nur 50 Euro sollte da jeder zuschlagen können. Wenn du Interesse an diesem Videotraining hast, dann besuche mein Store www.stephanschäfer-store.de.